Sobald die ersten Sonnenstrahlen mein Gesicht berühren, der Himmel blau leuchtet und ich die ersten Krokusse blühen sehe, ja, da fängt mein Herz zu springen an. Glücksgefühle breiten sich aus und ich spüre in mir, wie ich von innen nach außen zu leuchten beginne. Viel lebendiger aktiver bin ich dann und in mir ist der Drang nach draußen ins Freie zu gehen. Draußen etwas an der frischen Luft in der Sonne zu erleben mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meiner Partnerin und mit meinen Freunden. Ja, ich kann es nicht leugnen. Ich liebe den Frühling. Alles fängt wieder und neu zu leben an. Überall sprießt und grünt es. Vögel zwitschern. Und es liegt etwas in der Luft, das die Laune vieler zu heben vermag. Es ist wie ein Zauber. Frühling heißt Leben. Und doch scheint es in diesem Jahr anders zu sein. Die ersten Krokusse, die sah ich vor knapp einem Monat. Da war es schon so richtig schön, warm und sonnig. Doch dann wurde es noch einmal kalt und dunkel. Und auch jetzt am Samstag, dem offiziellen Frühlingsanfang, ja auch da war es kalt und grau. Und nun, umso mehr die Corona-Zahlen wieder steigen, umso mehr Menschen sich Sorgen machen. Umso mehr habe ich den Eindruck, umso mehr lässt auch der Frühling wieder auf sich warten. Und schon frage ich mich, ob ich, ob wir den Frühling mitgestalten, mit beeinflussen können, mit in unser Leben einziehen lassen können. Was heißt Frühling für dich? Und wo kannst du Frühling erleben und mit sichtbar werden lassen? Bei Frühling in der Bibel denke ich an den Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und im Anfang schuf Gott durch das Wort Leben und so auch den Frühling.